Der Schnee hat vor ein paar Stunden aufgehört zu fallen. Was einst eine überfüllte Stadt war, ist jetzt ein gefrorenes Ödland. Die Häuser sind kaum voneinander zu unterscheiden. Die Dächer sind über dem Schnee, der sich im letzten Monat angesammelt hat, kaum noch zu sehen. Die Bäume sind bereits der Kälte und dem Gewicht des Eises erlegen, während die Tiere bei den Menschen Zuflucht gesucht haben, in Häusern und anderen Gebäuden. Die wilden Tiere? Ich weiß es nicht. Ich habe nie wirklich über sie nachgedacht, einige müssen schon gestorben sein nehme ich an, andere müssen eine tolle Zeit haben wie Eisbären zum Beispiel oder vielleicht sind diese Temperaturen selbst für sie zu niedrig und die Temperatur fällt immer weiter. Niemand weiß wann es aufhört oder ob es rückgängig zu machen ist, niemand weiß genau wie die Welt so endete, natürlich kennen wir alle das Warum aber nicht das Wie. Weil alles auf so seltsame Weise passiert ist, dass niemand es versteht. Alle Physiker der Welt haben versucht es zu erklären, es zu lösen, aber sie konnten es nicht. Jetzt befindet sich die gesamte Erdbevölkerung in unterirdischen Bunkern, die für den Fall eines Atomkriegs gebaut wurden. Sie sind die einzigen Orte mit ausreichender Isolierung, um niedrigen Temperaturen zumindest für eine Weile standzuhalten. Niemand weiß genau, wie lange wir überleben werden. Alles wird von der Menge an Vorräten abhängen, die jeder angespart hat. Ich habe natürlich genug für mehrere Jahre. Ich habe schließlich keinen Atomschutzbunker gebaut, um ihn dann nicht aufzufüllen. Das Essen hält vielleicht nicht mehrere Jahrzehnte, aber ich bin sicher, dass ich mindestens fünf Jahre damit überleben kann. Und vielleicht hat sich die Erde in dieser Zeit schon wieder erwärmt. Oder die Kälte hat mich umgebracht. Wie auch immer, ich denke, das Essen wird ausreichen. Außerdem habe ich das perfekte Unterhaltungsset, das auch nicht auf das Internet angewiesen ist. Weil das Internet nicht mehr funktioniert, ist es vor mehreren Wochen ausgefallen. Dasselbe gilt für die Telefonverbindung, das Fernsehen und sogar das Radio, das erst vor zwei Tagen als letztes ausfiel. Jeder weiß, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis die Temperatur so tief sinken würde, dass es zu einem Schockfrosten kommen würde, wenn sogar die Radios nicht mehr funktionieren. Die letzten gehörten Worte waren, bitte überleben Sie. Ich habe keine Ahnung, wer sie gesagt hat. Der Präsident vielleicht, oder ein Wissenschaftler, der versucht, sich selbst und andere zu ermutigen, Zeit zu haben, um eine Lösung zu finden. Es war, als würde er sagen, bitte überleben Sie, damit jemand da ist, um zu sehen, dass wir erfolgreich waren. Oder bitte überleben Sie, damit wir nicht für das Aussterben der Menschheit schuld sind. Die Realität ist, dass es wirklich die Schuld der Wissenschaftler war. Oder zumindest wird das geglaubt, denn wieder einmal weiß niemand genau, wie es passiert ist. Teleportation. Das war die große Erfindung, die sie testeten. Die erste Teleportationsmaschine der Geschichte. In der Theorie war es perfekt. Die Maschine war bis ins kleinste Detail nach den Anweisungen gebaut worden. Alles war mindestens zehnmal kontrolliert worden. Theoretisch war die Aufgabe einfach. Transport eines Kartons von Punkt A nach Punkt B. An beiden der Punkte befand sich eine der Maschinenhälften. Der Sender und der Empfänger. Der Abstand war nicht sehr groß, kaum 2 Meter. Da es der erste Versuch war, konnten sie schließlich nicht viel davon verlangen. Der Karton wurde auf dem Sender platziert, genau in der Mitte der kleinen kreisförmigen Plattform. Auf die Box wurde eine Schutzblase als Abdeckung gelegt, die sich perfekt in die Plattform einfügte. Auf der anderen Seite war der Empfänger genauso, nur dass er im Moment natürlich leer war. Sie aktivierten den Mechanismus und sofort begann die Maschine zu arbeiten. Zuerst löste es den Karton nach und nach auf Zeugen sagen, es sah aus wie bei einem 3D-Drucker, aber umgekehrt. Jedes einzelne Atom in der Pappschachtel wurde gelöst, wodurch die Schachtel in den Grenzzustand eintreten konnte, um durch die Luft quer durch den Raum getragen und vom Empfänger eingefangen zu werden, wo sie wieder aufgebaut werden würde. Das Problem war, dass die Box, sobald sie verschwand, nicht wieder auftauchte. Wissenschaftler, Techniker und Ingenieure haben ihre Gleichungen und Pläne überprüft, aber keine Fehler gefunden. Beide Maschinen waren perfekt, aber egal was sie taten, die Box kam nicht zurück. Niemand weiß genau, wie lange es von diesem ersten Test gedauert hat, bis alles richtig schiefgelaufen ist. Keiner der Projektbeteiligten sagte etwas, so sehr sie auch bedrängt wurden. Das Beste, was sie sagen konnten, war, dass sie keine Ahnung hatten, was passiert war. Zum jetzigen Zeitpunkt glaubt ihnen jeder, denn niemand hat eine Ahnung. Aber damals tat es niemand und sie wurden beschuldigt die Reiter der Apokalypse zu sein. Die Sache ist, vor einem Monat tauchte der Karton plötzlich wieder auf. Das Problem war, dass er nicht auf dem Empfänger der Teleportationsmaschine erschien. Er tauchte nicht einmal in dem Raum auf, in dem das Experiment durchgeführt worden war. Nein, die Kiste erschien schwebend im Weltall und damit nicht genug. Auf die erste folgten immer mehr. Die Kisten tauchten weiterhin im ganzen Weltall auf, um die Planeten, um die Monde und sogar um die Sonne selbst herum. Die Satelliten wurden blockiert, weil die Kartons die Signalwellen nicht passieren ließen. Das war der Zeitpunkt an dem das Internet zusammenbrach und alle wirklich ausflippten. Wo wollten sie die Videos von dem was passierte hochladen? Wohin gingen sie um gegen Fremde zu diskutieren? Wem würden sie ihre Verschwörungstheorien erzählen? Das Fernsehen war das nächste was fiel. Alle waren verzweifelt, bis auf die Besitzer der Zeitung, die die alten Druckmaschinen wieder in Betrieb nehmen konnten. Die Welt schien in den Anfang des 20. Jahrhunderts zurückzuversetzen, als es nur Papierzeitung und Radio gab. Antiquitätenhändler verdienten Geld, indem sie alte Radiogeräte verkauften, die jahrzehntelang in Vergessenheit geraten waren. Das letzte Bild, das die NASA von Weltraumteleskopen erhielt, war so seltsam und beängstigend, dass niemand wusste, was er sagen sollte. Nicht einmal die Schlagzeilen der Nachrichten brachten eine sensationelle Phrase hervor. Die Wirklichkeit war schlimmer als alles, womit sie übertreiben konnten. Der Weltraum war mit Kartons gefüllt, buchstäblich. Das Bild der Satelliten hatte der NASA gezeigt, dass sich die Boxen nicht nur um die Erde, sondern auch um alle Objekte im Universum herum befanden. Planeten, Sterne, sogar Galaxien. Es war, als ob der gesamte leere Raum im Universum durch Kartons ersetzt worden wäre. Alles nur, weil ein Experiment schiefgelaufen war. In der ersten Woche schien der Himmel in Flammen zu stehen. Beim Blick nach oben waren große Feuerwälder zu sehen, die über den Himmel streiften. Verursacht durch die Kisten, die in die Erdatmosphäre einschlugen und dabei verglühten. Und da die Kisten überall waren, war der ganze Himmel ständig von Flammen überzogen. Irgendwann hörten die Flammen auf und die Dunkelheit verschlang alles. Die Boxen blockierten sämtliches Sonnenlicht. Ab da begannen die Temperaturen zu sinken. Bald erschien der Schnee und bedeckte alles, es dauerte nicht lang bis die gesamte Bevölkerung Zuflucht suchen musste und die Temperatur sank immer weiter, niemand wusste wo die Grenze liegen würde, genauso wie niemand wusste ob es rückgängig gemacht werden könnte oder wie lange wir überhaupt überleben würden. Ich für meinen Teil habe keine großen Hoffnungen, ich war nie jemand der viel von Wissenschaft verstanden hat, aber ich bin mir sicher, wenn die Kisten noch da oben sind, dann ist es bald vorbei. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob all die Vorräte, die ich habe, etwas nutzen werden. Der Bunker wurde schließlich gebaut, um eine Atomkatastrophe zu überstehen, nicht einen dauerhaften Winter. Die Wände sind dick und gut isoliert, aber ich spüre schon, wie die Kälte hereinkommt. Ich habe einen Ofen, aber nur einen, weil ich nie gedacht hätte, dass es so kalt wird. Es war nie so kalt hier, wo ich wohne. Und niemand hat mir je gesagt, ich solle mir darüber Sorgen machen. Ich hätte mir noch etwas anderes schnappen sollen, bevor ich hineinging. aber alles, was ich mitbekam, waren Decken. Alle, die in meinem Haus waren, was auch nicht viele waren. Ich habe bereits eine um meinen Körper gewickelt, weil ich angefangen habe zu zittern. Ich stehe neben dem Ofen, ich trage die dickste Jacke, die ich habe, aber die Kälte scheint hereinzubrechen. Es ist fast drei Tage her, seit ich in den Bunker gekommen bin. Das Radio ist statisch und ich bringe es nicht einmal übers Herz, mir Filme anzuschauen. Ich fürchte, ich werde dabei erfrieren, ohne es zu merken. In meinen Händen habe ich eine Tasse heißen Kaffee. Ich habe die Küche angelassen, um die Umgebung ein wenig mehr aufzuheizen. Aber ich weiß, dass ich sie bald ausschalten muss, weil der Bunker hermetisch ist und obwohl er ein Luftreinigungssystem hat, kann ich durch die Verbrennungsgase vergiftet werden. Das haben sie mir immer gesagt, als ich sie gebaut habe, dass ich mit der Küche vorsichtig sein muss. Ich frage mich, was weniger schmerzhaft sein wird. Tod durch Kälte oder Gasvergiftung? Gäbe es das Internet noch, würde ich es mir ansehen, obwohl ich wirklich nicht weiß, ob ich die Antwort wissen will. Ich stehe auf, ziehe die Decke hinter mir her und schalte den Herd komplett aus. Es ist besser, vorsichtig zu sein. Ich gehe zurück zu meinem Platz vor dem Herd und schnappe mir meine Tasse Kaffee. Es hat mir geholfen, mich ein bisschen aufzuwärmen, aber nicht zu sehr, weil es wirklich schnell abgekühlt ist. Der letzte Schluck, den ich nehme, scheint wie aus dem Kühlschrank gekommen zu sein. Der verdammte Bunker wurde in eine Eisdiele verwandelt. Ich wette, wenn ich meinen Kühlschrank ausschalte, bleiben Dinge gleich und da frage ich mich, wie lange wird es dauern bis der Strom ausfällt, denn ich bin mir sicher, dass die Kabel und Kraftwerke schon Probleme haben müssen. Ich kenne einige Gegenden, in denen es viele Stromausfälle gab, hier ist zum Glück noch nichts passiert. Ich hoffe, es hält lange an. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es sein wird zu frieren und oben rein im Dunkeln zu sein. Nun, es wäre fast wie draußen zu sein, nehme ich an. Draußen, mit dunklem Himmel, ohne Sterne, ohne Sonne ohne das Licht des Mondes überhaupt sehen zu können. Nur Kartons, die von hier aus nicht einmal zu sehen sind. Wir wissen nur, dass sie dort sind, wegen der Feuerbälle und der Fotos. Verdammter Teleporter. Niemand brauchte es, warum mussten sie es erfinden? Es ist nutzlos, es würde nichts lösen. Wieso? Ich schätze... Es ist niemandes Schuld, möglich. niemand hätte ahnen können, dass das Experiment so schief gehen würde, denn in wessen Kopf könnte so etwas das Ende der Welt herbeiführen. Ich wickel mich in noch eine weitere Decke, ich weiß nicht ob es wirklich kälter ist oder ob ich es mir nur einbilde, ich schaue auf die Uhr und sehe, dass es bereits Nacht ist, aber ich kann nicht schlafen, ich will nicht riskieren einzuschlafen und nie wieder aufzuwachen, verdammt, es ist wirklich kalt hier, flüstere ich zu mir selbst, zu niemand Bestimmten zum Universum.